you mm -hmm. Mein Name ist Ninja Binias, eigentlich Ninja Lagrande im Netz. Ich bin 31 Jahre alt und komme aus Hannover und heiße auf Twitter at Lagrande. Als ich den Tweet äh, geschrieben habe, war ich äh, in Hannover im Hauptbahnhof und war relativ äh, bunt und auffällig angezogen mit so einer blauen Flausche Jacke und so alten Vintage-Ohrringen und so. Dann hat mich eben eine Dame angeguckt und ich habe schon gemerkt, okay, die findet das alles völlig abgefahren. Und dann hat sie eben zu ihrem Mann gesagt so, ja, äh, wie sieht die denn aus? Äh, völlig abschätzig. Also bei dem Tweet ist es so, das ist ja nicht nur eine einmalige Situation. Ich habe das öfter, dass ich dann im Bus sitze oder irgendwo lang gehe und ich merke, Leute gucken mich an. Dann ist es für mich einfach ist Humor ein Weg mit dem man Aufmerksamkeit schaffen kann, aber auch eben auf sympathische Weise. Also wenn die Leute merken, okay, die kann da einen Spruch drüber machen und die kann da auch drüber lachen, ähm, dann höre ich mir das mal weiter an so, und dann gucke ich mir mal an, was hat die eigentlich für Probleme. Ach so krass, das ist ja gar nicht so lustig, wie es sich am Anfang angehört hat. Aber man hat die Leute eben sofort äh, im Bann und ich kann, ich ich kann mir gar nicht vorstellen, da anders mit umzugehen. Also es wäre ja dramatisch, wenn ich jetzt den ganzen Tag zu Hause sitzen würde und weinen würde, weil ich so klein bin und nie vor die Tür gehen und so. Also ich bin einfach lustig und ähm, ich lache auch gerne und dann gehört das eben genauso dazu. So wie andere über ihre Frisur Witze machen, mache ich eben über meine Größe Witze. Mode ist ein gutes Mittel, um über Inklusion zu reden, weil wir ja zum Beispiel auf den Laufstegen, wo die High Fashion produziert und vorgestellt wird, sehen, dass es das alles nur für eine bestimmte Größe gibt. Und ähm, da ist es natürlich super zu sagen, hier, also das ist toll, dass ihr das alles macht, aber es kostet einfach wahnsinnig Geld. Kein Mensch kann sich das leisten. Und ihr präsentiert das so in so einer Norm, die völlig utopisch und äh, bekloppt ist. Und ähm, deswegen kann man eben zeigen, was macht man eigentlich mit Mode abseits der Laufstege und wie toll können sich Leute Leute, die ähm, sonst nicht so repräsentiert werden in den Medien durch Mode eigentlich zeigen und zeigen hier, ich bin auch da und ähm, für mich ist das ein super Thema und ich ähm, finde das, ich find das ganz toll, wie ich mich anziehe. Und Dadurch können sie vielleicht auch ein Vorbild für, für andere sein. Also ich merke auch oft, dass mir dann eben gesagt wird, boah, das hätte, das würde ich mich nie trauen, so rauszugehen, was ja kein negatives Feedback für mein Outfit ist, sondern einfach zeigt, okay, da muss noch ganz viel passieren, dass eben Leute und eben vor allen Dingen auch Kinder, die die nachwachsen und die selber vielleicht eine Behinderung haben, lernen, ähm, du kannst machen, was du willst und du kannst dich halt auch voll geil anziehen, auch wenn andere dir sagen, nee, das darfst du nicht. So. you <laughs>